Ein Gichtschub. Ja, fix kreuz noch einmal. Dafür ich, ich Sie meine Hilfe von Dienstleistung aufwarten? Ja, krotzi Türken noch einmal. Kommen Sie mir nicht vor die Augen, Blachowitz. Sie fragen mich das jeden Tag. Und was Hilfreiches mitführen tun sie aber nie. Kein Hirschhornsalz, kein Schlieberwitz, keine Bülferl. Grumschädel. Ja, bitte. Können Sie, wollte Sie das immer schon mal fragen. Gibt es eigentlich eine Gattin auch? Eine Frau Grumschädel. Eine Frau von Grumschädel. Ja, sie sagen, ich weiß das nicht so genau. Marantana, Unseins, mir sollt es ja zugeben. Die eigene Vergangenheit mit dem schwachen Geschlecht ist eine eher durchwachsene, um es jetzt einmal geliehente auszudrücken. Erstmal war der ja mein bayerisches Prinzessal. Eine schöne Zeit. Aber auch wenn wir eine erbauliche Korrespondenz aufrechterhalten haben, nach der Geburt unseres Nachzüglers war es dann verriegelt das Gemach. Sie wollte einfach mal sich selbst gehören. Schon ein schnöder Satz, gönnt's? Ich war bitte erst 38 damals. Bissel früh fürs Zölibatäre. Bisschen fahrt auch. Aber ja, Wissen Sie, die Katze lässt das Mausen nicht, man hat sich halt arrangiert, aber eines will ich wirklich gesagt haben, wir hatten ja nie was gegen Frauen, im Gegenteil bitte, wir hatten sogar stets was übrig für die Weiber. Sorge und Ratschläge meistens und bitte, das sind ja ohnehin Natursachen, von Anfang an von unserem Herrgott festgelegt. So lautet es im Brief des Paulus an Timotheus. Ich erlaube aber, eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass ich sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Deswegen, liebe Weiber, vergessen die Gusnalten Halten. Das wollen mir auch meinen bitte.